Mein Name ist Marina und ich unterrichte die Fächer Deutsch und Englisch im Lernquadrat. Uh, ich habe im Internet uh, nach Nebenjobs gesucht und bin da über die HJKU, über die Jobbörse der HJKU aus Langrad gekommen und dann, bin dann eigentlich ziemlich schnell zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen worden und habe dann auch sehr bald meine erste Stunde gehalten. Also es ist sehr fix und sehr schnell gegangen und dann war ich schon mittendrin. <lacht> uh, meine Schulfächer sind also Grundsätzlich studieren ich Deutsch und Geschichte, aber im Lernkodat mache ich Deutsch und Englisch, weil ich Englisch auch sehr gern mag und ich das auch erst überlegt habe zu studieren. Aber dann haben wir doch lieber zwei Hauptfächer, sind ein bisschen stressig, deshalb lieber überhaupt dann einfach. Aber Englisch macht mir genauso Spaß. Äh, ja, das Lernkodat bietet äh, lehr lerntechnik seminare an die habe ich habe. Ich glaube, wie in meinem zweiten oder dritten äh, Monat da war, habe ich eins erledigt und dann noch ein bisschen später noch eins. Ähm, die waren online natürlich wegen Corona, aber sie haben mir trotzdem sehr viel gebracht, weil man dann einfach ähm, trotzdem noch neue Methoden gelernt hat, wie man unterrichten kann. Und ich habe die dann gleich ausprobiert und bin drauf gekommen: hey, das funktioniert auch super oder das funktioniert nicht so super. Das heißt, es war schon sehr hilfreich und wir haben auch einige Materialien zugeschickt bekommen, wie man es machen können und auch ein Seminar zum Online-Unterricht gehabt, wie, äh, der Lockdown war, haben wir online unterrichtet. Da haben wir auch einen Kurs gehabt, wie man das gestalten kann. Der war sehr super, weil der hat mir wirklich geholfen, weil ich am Anfang wirklich ein bisschen planlos war, wie man das machen soll. Aber das war sehr super, dass wir das dann auch gelernt haben und dass wir uns da nicht alleine gelassen haben, quasi, sondern uns auch wirklich geholfen haben, wie man das umsetzen kann. Und unsere die Claudia Kleiner ist dafür verantwortlich, dass die Schülerinnen und Schüler ähm, pünktlich erscheinen oder generell erscheinen und wenn sie nicht erscheinen, dann ruft sie uns Lehrkräfte an und sagt die Schülerinnen und Schüler, der kommt heute nicht und gibt uns halt Bescheid, wann der nächste Termin ist oder sowas. Also generell, sie organisiert alle Termine zwischen Lehrkraft und Schülerinnen und Schüler und sorgt dafür, dass da eine äh, reibungslose Nachhilfe ablaufen kann. <lacht> Das coolste an meinem Job ist äh, das sind einfach die lächelnden Gesichter der Kinder, kann man sagen, wenn sie äh, auf den bei der gute Noten geschrieben haben und ich dann weiß, dass ich auch irgendwie ein bisschen dafür verantwortlich war und einer helfen können, weil ich das einfach voll gern sehe, wenn ich Schülerinnen und Schüler glücklich machen kann und wenn sie was verstanden haben und ich weiß, ich habe ihnen damit helfen können mit meiner Arbeit. Das macht mich sehr zufrieden. Ja, mein Berufswunsch ist, dass ich einmal Lehrerin werde. Ich weiß zwar noch nicht genau, in welcher Schulstufe bzw. in welcher Schule ich da unterrichten möchte, weil zuerst, wie ich angefangen habe zu studieren, wollte ich eigentlich in die Oberstufe gehen, weil ich mir gedacht habe, ich kann mit Oberstufenschülern viel besser umgehen. Aber seit ich wieder bei meinem arbeite, ist mir aufgefallen, dass ich mit den Unterstufenschülern auch sehr gerne arbeite und jetzt bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, wo es mich hin verschlägt. Aber es ist mir beides recht. Also es ist Beides für mich in Ordnung. <lacht> äh, also Lernquartat bedeutet für mich äh, ständig neue Herausforderungen. Das heißt, ähm, es kommen immer wieder neue Schülerinnen und Schüler, die ganz andere Anliegen haben. Und denen ich mich dann, mit denen ich mich dann auseinandersetze. Und das finde ich sehr spannend, weil da werde ich in Bereichen gefordert, wo ich davon noch nicht gewusst habe, dass ich die auch kann oder dass ich es mal, mal anschauen sollte, quasi. Beziehungsweise, ähm, es geht eben von 1. Klasse bis zur 8. Klasse alle möglichen Themenbereiche, alle möglichen Schwierigkeiten, die die Kinder haben. Und das ist für mich eben sehr spannend, weil ich mir das selber weiterentwickeln kann. Und weil man das eben, wie schon erwähnt, im späteren Berufsleben dann auch sehr viel zugutekommen wird, glaube ich, wenn ich möglichst viele unterschiedliche Lernform, Lehr-Lernformen kennenlerne.